SDS-Juror Florian Silbereisen, 40, die bevorstehenden Feiertage verbringen wird, hat er in seiner Show »Zauberhafte Weihnacht im Land der stillen Nacht« ausgeplaudert. Weihnachten wird er mit seinem guten Freund DJ Ötzi, 50, alias Gary Friedle verbringen, ganz entspannt. Weihnachten mit DJ Ötzi, bis zur überraschenden Bekanntgabe der Trennung von Helene Fischer, im Dezember 2018 hat der Moderator die Feiertage mit ihr verbracht. Seitdem gibt es zumindest offiziell keine neue Frau an seiner Seite, weswegen er Weihnachten stattdessen mit guten Freunden verbringen wird. Sowohl beruflich als auch privat verbringt Silbereisen gerne Zeit mit seinem Freund DJ Erzieh. Die beiden Schlagerstars sind leidenschaftliche Hobbyköche und wollen an den bevorstehenden Feiertagen gemeinsam den Kochlöffel schwingen. Ich koche sehr gerne, der Gary auch. Meistens kommt da etwas ziemlich Gutes raus. Das klingt nach einem guten Plan. Entspannte Weihnachten. Neben guten Freunden und gutem Essen ist dem 40-Jährigen besonders wichtig, es ruhig angehen zu lassen. Einfach zusammensitzen, das ist ja auch Weihnachten. Sich mit Freunden treffen, Zeit nehmen. Kein Stress, hinsetzen, gut essen, ein Glas Wein trinken, genießen. Und das ein oder andere Weihnachtslied stimmen die beiden Musiker garantiert auch an. Heiligabend dauerpräsent im TV. Alle Sendetermine der TV-Shows mit Florian Silbereisen. München. Zum Jahresabschluss gibt es im deutschen Fernsehen noch einmal die volle Ladung Florian Silbereisen Sternchen. 40. Der Schlager Sternchen-Star hat nicht nur neue Folgen des ZDF-Traumschiffs gedreht, sondern wird an der Seite von Johannes B. Kerner. 57 und Michelle Hunziker, 44 auch in einer Ausgabe der legendären Spielshow Dali Dali zu sehen sein. Wer sich musikalisch in Weihnachtsstimmung bringen möchte, darf sich auf eine weitere Wiederholung des Adventsfest der 100. 000 Lichter freuen. Im neuen Jahr warten indes bereits weitere Aufgaben auf den 40-jährigen Moderator. Extratip.com Sternchen von Ippen Media berichtet Schlager, Florian Silbereisen mit TV-Auftritten, ZDF-Traumschiff, Dali Dali und Adventsfest Für Florian Silbereisen Sternchen Ende 2021 mit einem Knall. An Heiligabend zeigt der SWR eine Wiederholung des Adventsfest der 100. 000 Lichter, bei dem Ende November unter anderem Andrea Berg, 55, die Kelly Family oder die No Angels, zu viele Schlagershows, zu wenig Abwechslung bei Silbereisen und Co., Sternchen, auf der Bühne standen. Wer die Schlagershow bereits gesehen hat, darf sich allerdings dennoch freuen. Denn der Volksmusiker wird auch neue TV-Auftritte absolvieren. Am 25. Dezember ist Florian Silbereisen nämlich zu Gast beim ZDF-Fernsehklassiker Dali Dali, die Weihnachtsshow, wo weitere Stars wie Bastian Pastewka, 49, Sophia Thiel, 26, oder Michael, Uli, Herbig, 53 in Teams hinter den Ratepulten Platz nehmen werden. Nur einen Tag später sticht der Schlagerstar dann endlich wieder als das Traumschiff Sternchen, Kapitän Max Pager in Hohe See. Zuerst geht es für ihn und seine Crew nach Stockholm, am 1. Januar 2022 nimmt die MS Amadea dann Kurs auf Namibia. Jede Das Traumschiff-Folge wird zudem im Anschluss mit einer Episode der Ablegerserie Kreuzfahrt ins Glück komplettiert, in welcher der Schlagerstar einmal mehr in die Rolle des Schiffskapitäns schlüpft. Am 28. Dezember darf Florian Silbereisen außerdem beim kniffligen Jahresrückblick 2021 das Quiz erstmals mitraten mit dabei Günther Jauch 65, Tatort, Stajan Josef Liefers 57 und Entertainerin Barbara Schöneberger 47.